Das Vieh hat mir schon sagen Grenzen und hat sich so gedacht: Dich nehme Ich nehm's. Hey willkommen zum späten Abend. Wir sind gerade vor einer Location. Sieht nice aus, sag ich mal. Schöner alter Baum. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Another night, I fall in your sight. Your new eyes cut up like a knife. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or along with. I come for you. I need you to know that I would never. Ja, alles also gut. Ah. Taxi. Ja. Einzeig. Das ist natürlich das Einfachste, sich ja, ja. schon fast zu erleben. Ja. Ich kann mal so. so alles klar. Oh. Da wissen wir Bescheid. Ja. Oh. Also, ich da will? Ich <lacht> ist die Treppe abgefuckt. Ja, warte mal. Ja, nein. Ist das hier noch gesund? Ja? Ist das hier noch gesund? ja, ja. das sieht so aus, dass schon mal einer da oben durchgetreten ist. Was ja? Ist mir ins Sack noch ein bisschen schon. Ja, das so ist schon mal einer vorbei. wir mal hallo jetzt auch noch hin. Was sagen die Stürmeer aus? Stabil. Stabil? Hm. Denke ich mal. Na, ja, das läuft glaube ich hier nicht. Also hochkämpfwürdig. Unten. Alter später, das biegt sich nach unten. Ja? Das biegt sich nach unten. Da Also die so Stufe, runter. das ist, scheint äh, noch Ich glaube, ne? ja. Komm runter. Komm ja, nein, ich glaube, das ist so groß. Aber das gut. der gesamte Müll, der ist da reingeschmissen. Ah, hm. Weißt du nicht, was die Mülle ist? ich geh da nicht rein. Hä? Rein nein. nein, nein. Okay, mal. Ha, ha. Das ist ein Sonst war es warm. Nee. das ist die Viecher dann, ne? Ne, Das ist Feierabend. Ne. Ich mach mal vier, also... Ne, ne. Nee. Mein Urbexel ist Schluss. Nee. <lacht> wenn, wenn, wenn, wenn, wenn du willst, nimm die Kamera mit. Ich bleib hier draußen. No. Das Viecher hat mich schon sagen können und hat sich so gedacht. ich. nehme no. also, hm. ja, da <lacht> Ja, dann würde ich sagen, mit meiner Spinnpuppe, ich sage, bye bye. Ja.